Allo Jean, ich hatte Probleme auf dem Weg zum Flughafen und jetzt habe ich meinen Flug verpasst. Mann, ich hasse Flughäfen. Sie nicht? Wer sind Sie? Tessel Texter. Du scheinst ein neugieriger Mensch zu sein, wie ein Geschäftsmann. Sehen Sie sich um. Das ist meine Arbeit. Engest, sag mir, hast du schon mal einen Menschen getötet? Ich bitte dich, nun die Augen zu schließen und dir ein Bild zu machen von dem, was ich dir erzählen werde. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Oh, das glaube ich nicht, nein. Es war die totale Perfektion. Wieso tun Sie das? Naja, ich habe Lust dazu. Eine Lüge muss öfter wiederholt werden als die Wahrheit, damit man sie glaubt. <lacht> Zeit nach dir gesucht. Sag mir, was du weißt. <lacht> Entschuldigung, wo ist das Problem, Charles? Nehmen Sie die Hände weg. Worum geht es bei diesem Spiel? Hilft das für ein Spiel? Was willst du von mir? Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn nichts mehr hinzuzufügen ist, sondern wenn nichts mehr da ist, das man wegzulassen vermag.